Ja pack, der höchste Punkt ist erreicht. Jetzt gehts dann nur mehr eben und ein bisschen bergauf maximal. Und dann wieder bergab. Hallo ja. Geil, oder? Grüße euch! die Linsen sind geschlagen, vereist! die Linsen ist vereist! <lacht> so, jetzt bin ich schon neugierig, jetzt muss ich mir eine aufsetzen, weil sonst sehe ich das nicht äh, wie viel Akku das ich jetzt habe, ich schätze ziemlich genau, 50% 47% jetzt geht es dann die ganze Back runter kalt ist auch verdammt ist schon ein bisschen oben da, muss ich sagen, die tv Vorteile also ich hätte es genau mit einer Akkuladung daher geschafft wahrscheinlich was ja schon speziell gut ist und jetzt bin ich neugierig, was ich unten in Trinberg dann für einen Akku stand habe. Also das wird jetzt noch spannend, ich hoffe dass es nicht eisig ist. Ja, ich nehme euch mit natürlich live dabei. Ja, just am was natürlich interessant wird, funktioniert die GoPro nicht gescheit. Ich muss meine Handschuhe noch verloren. Ich jetzt aber da, bis es da runter geht Ah, so. so Weiter geht's ich So, jetzt gehen. bin ich da in Duinberg, ich bin von der gefahren, Ich, ich mache das jetzt mit dem Handy Der wird oh, mich da jetzt erlaubt, sich anstecken Das Kabel liegt unten um. <lacht> Das Rekuperieren aber zu hat vielleicht 2% den Akku Und ja Weil das Gefälle nicht so stark ist, dass man so stark bremsen muss Aber jetzt lassen wir mir mal, mal super schmecken Mahlzeit Ich weiß nicht warum die GoPro das Display so anders ansagt das funktioniert Und sonst leider halt nicht Oder da beim Gasthof zur Backstraße, beim Herrn Nischelwitzer und der war so nett und hat mich anstecken lassen da jetzt ein gutes ah, super gegessen einen Tee und ein und jetzt geht es weiter warm ist nicht wirklich meine Sachen sind auch ein bisschen feucht ja, alles ein bisschen suboptimal Und jetzt checke ich nochmal den Akkustand Was haben wir im Akku? 73%. Prozent. Ja. Passt ja ganz gut. So, jetzt fahren wir Richtung Wolfsberg. Und vielleicht gibt es ja dort irgendwo. Platzl, Ladestation Fahrrad, Has to be B-Charging, Matrix, Has to be Swaco, Kellag okay, Typ 2, ist auch nicht unbedingt, Typ 2, Typ 2, CCS. Steckdosen mehr hat Glas. Ah, ich fahre jetzt einmal einfach Richtung Wolfsberg und dann schaue ich mal weiter. Und wenn ich mich nicht, wenn ich, wenn ich keine Ladestation finde, ist auch wurscht. 12 Kilometer, 30 Minuten. Ja, wird schon passen. Schauen wir mal wie das jetzt temperaturtechnisch geht und beim Stein. Jetzt es mir natürlich nicht wärmer. Also, weiter geht's. So, stehe da zwischen Wolfsberg und St. André. nur 55 km bis Klagenfurt. Jetzt bin ich echt beim Überlegen, ob ich nicht durchradeln sollte. Ich habe 65% im Akku, 64%. Ich muss Strom sparen. Nein, das ist nicht ab. Ja. Und ja, war echt interessant. Ob ich das nicht riskieren sollte. Ja, ich fahre jetzt einmal weiter und schauen mal ob irgendwo dann eine Tankstelle stehen bleibt. Über den Griffen fahre ich auf alle Fälle noch, das schauen wir noch äh, Ich bin jetzt in St André. Ich habe vorher mal Brünn da auf dem Lenker aufgemacht die waren jetzt nur die Lesebrille billige. und diesmal werden vorne runtergefallen auf der Hauptstraße jetzt wollte ich nicht noch einmal stein bleiben ah, vielleicht kann ich mich dort bei der Energie bei der Keller zuhängen. schauen wir mal ups Für fühle Keller vielleicht haben sie ja Steckdosen drauf aber ich glaube nicht oder? ah, das ist die Stadtwerke Klauenfurt Na, leider. leider nicht ja, dann muss ich weiterfahren, hilft ja nichts oder ich gebe was essen mache gemütlich und schaue, dass ich mir noch mal Steckdosen schneiden kann Mal gucken. Geht's? Ist okay? Okay. So, ich bin jetzt in St. mit 51% im Akku weggefahren. Jetzt kommt der Griffen. Das sind, glaube ich, nochmal die 400 Höhenmeter. Also, mal schauen. ich da rauf komme. ob ich rauf komme und mit was für Akku stand und wenn es nicht ausgeht biege ich irgendwo links ab oder rechts stell mir einen Wald rein. und fahre morgen in der Früh zum Kaffee und sonst bin ich echt beim länger, wenn ich nicht bis durchfahren durchfahre, waren 47 km da weiß ich nicht ob ich den Akku bis ich das mit dem Akku da auf jetzt. Ah, jetzt halt ich noch 34 Kilometer bis Frankfurt und habe nur 25% im Akku. Das wird sich nicht ausgehen. Mit so einem steckdosen so. Ja, wie ihr seht, habe ich es dann doch noch nach Klagenfurt geschafft. Es waren dann nur mehr 20 Kilometer. Wir sind in den Völkermarkt der ausgegangen und habe dann quasi bei der Bauernroststation auf der Autobahnabfahrt in den Völkermarkt anstecken können. Da habe ich dann so eine Stunde Pause gemacht noch und bin dann gleich bis Klagenfurt geradelt, weil da habe ich ein warmes Bett gehabt und das hat super funktioniert im Endeffekt und wie ihr sehen könnt auf dem Screenshot, was ich jetzt anhänge, das sind doch äh, über 1400 Höhenmeter gewesen und 132 Kilometer an einem Tag, das mit so einem Gespann. Ich, mein, nicht, ich bin jetzt auch nicht unbedingt äh, der fitteste äh, Radlfahrer. Ich glaube, das wird auch für jedes E-Bike ohne irgendwas, als, als, uh, mit ohne irgendeinen Lastenanhänger und so, schwer machbar sein. Vor allem ist es ich, glaube ich, ganz cool ich, mit den Ladezeiten ich bin da circa so insgesamt schätze ich mal tief zweieinhalb stunden drei stunden am netz gehängt und bin dann doch so weit gekommen vor allem dass das im winter finde ich sehr positiv im sommer ist die strecken überhaupt kein thema weil da lohnt die Photovoltaik so viel nach dass sie das locker schaffen an ich meine die Backkaufe die Steigungen waren extrem die Motoren sind sehr heiß geworden, also das Problem ist, weil die natürlich keine Übersetzung haben, die sind Direktläufer und wenn ich die mit, äh, wenn die keine Drehzahl zusammenbringen, dann werden sie halt heiß, weil dann haben sie auch keine Leistung mehr. Äh, und ich kann es auch nicht Drehzahl regeln oder Drehmomenten regeln. Aber es wird für dort über ein neues Antriebskonzept geben und da, das wird dann so richtig geil. Aber ihr werdet es mir hoffentlich folgen und werde das dann auch mitkriegen, was da noch ein Updates geben wird. Ja, und wenn es sonstige Fragen gibt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Channel abonniert. Und ja, morgen, jetzt lade ich auf, morgen geht es über Slowenien nach Hause. Das werden ca. 150, 160 Kilometer sein. Aber weniger Berg, weil bei dem Schnee, glaube ich, wir nicht, über, wir nicht über die Back fahren können. Uh, Schneeketten auflegen, ja, <lacht> schaut ein bisschen komisch aus. Nein, jedenfalls, morgen geht es wieder nach Hause über Slowenien. Also bleibt dran und viel Spaß beim Schauen.